Ganz ehrlich gesagt, das Aussehen hat es ja auch da. Also die fällt mir <lacht> wie scheiße. Leckt <lacht> mir an den Füße. Hey. Also, äh, willkommen, willkommen. <lacht> zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros zum Beer Tasting. Ihr seid alle ja, herzlich ja, ja, eingeladen, daran ja. teilzunehmen. Ja. Heute haben wir das Jubiläumsbier der Familienbauerei Haar Schmiedeknecht. Also bin ich ja mal, jetzt echt Surprise. Ich Diese Denglisch Also ich bin ja, ich bin ja echt mal gespannt. Surprise ist halt. Hinter hat zwar gesagt, ich hab das wahrscheinlich auch mal gehabt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nein, nein, auch der jetzt, Das ist natürlich jetzt... Äh, ja, wir müssen sagen, das ist schon... Also Mindesthaltbarkeitsdatum war 6.7.21. Ja, also hier ist es wieder so, dadurch das ja... Äh, an wir sind arme Schweine. <lacht> ja, nicht so so lange abgelaufen wie deine Flore. Oh, na klar. Und dann war das... Nein, das hier, ja. Wir werden sehen. Wie na klar, 6.7.21 sind ein Jahr, ein Monat. Hast du das auch kühl und dunkel aufbewahrt? Naja klar, war doch in dem Blechbehälter. Also Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Thüringisches Bier. Fünf Generationen Brautradition seit 1869. So. Rico hat mal gesagt, wenn da äh, Typen drauf sind auf dem Bier, dann schmeckt das nicht. Mhm. Jetzt, Jetzt sind, sind da fünf drauf. Das ist schon unglaublich. Ja. Fünf Generationen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich spricht das an, aber das hört nicht wieder ab. Also hier ist zum Beispiel eine Hier oben ist eine Struff. Da reden wir später noch über. Deutsche dreinetzgebot Ja. So. Erstmal, wie heißt das Testbier? Jubiläumsbier. Ju du das Jubi von Berliner Kümmel ist ja ganz gut. Kannst ja auch nicht mehr Oder was? Wie schmeckt das wie an? Hier war es mehr was für die Jugend. Ich nicht. Prognose. Ich bin skeptisch. Ich hätte fast gesagt Gold, aber ich, ach, jetzt bin ich mittlerweile. Ach, Bronze. Ich bin zwischen Silber und Bronze. Und Schreibpuff, Silber, Bronze muss aber so schreiben, wie wir da stehen, also Bronze Silber. Ich sag Bronze, du sagst Silber. Nee, auch Bronze. Das ist so ein Schattenparker hier, Ey, Bis jetzt hatte ich recht gehabt den letzten nicht. Ja, doch. Du hast eben mal gesagt Bronze und da ich gesagt Silber. hast du ja nicht geschrieben, oder? Doch, hab ich. Da war denn Silber. So, deutsche Dreinitzgebot. Ja, hm. Auspacken oder wegpacken, also ich würde es auspacken. Also ich würde dem Ganzen zwei Punkte geben. Nee, kann ich nicht sagen, weil es steht ja schon so lange da, dass es abgelaufen ist. Also maximal ein Punkt. Von? Ach so! Nee, dann zwei Punkte. So, nee, warte mal, die, die um und aussehen, oder? Auspacken oder wegpacken? Die, die um und aussehen. Ja, natürlich. Nee, nee, haben sie sich schon Mühe hier, muss man ja sagen hier. Fünf Generationen Fotos hier. Jetzt und so macht da hier hin? Nee, Ukli. Nee, nee Ukli, Ne, nee, ja. nee, macht drei Punkte. Was? Nicht? würde maximal zwei Punkte sagen. Das nee, also, also, ist doch so gut, aber Ja, ja okay, okay, aber fünf, das ist schon. Aber ja, man kann sich schon und mehr und Mühe und, geben, wie ich weiß. 2 Punkte, das ist so in Ordnung. Ja. So, Fump oder Plump. Alter, das, also wenn das nicht fumpt. Jetzt kannst du hier mal ein bisschen näher ans Mikro. Oh. Ich sag dir, wenn das nicht fumpt, dann wiss ich nicht weiter. Aber oh. ohne mich nass zu machen. Alter! Oh. Endlich! Endlich mal ein Video, äh, ein Bier, hat tatsächlich vernünftig funkt. Also, also ich muss sagen, da rechnen die Punkte ja nicht. Hör auf, zwei 2 Punkte erreicht. Du darfst doch nicht trinken. 2 Punkte. Hier, Untersetzer. Der Tischdecker, Alter. Entweder bringt sich das nicht mehr rund oder das hat noch nie so gefunkt. Wann ja, weil das nur Wann hab ich das letzte Mal ein Pflanz getrunken? Der Viertel kommt, der ja, kommt, ja, auch kommt auch aus seinem Keller raus. So. Punkte. Locker zwei Punkte also. Besser jetzt nicht. Also besser jetzt wirklich nee. nicht. Jetzt kippen? Augensucht oder Augenflucht? Jetzt geht es um das Aussehen vom Bier. Zwei Flasche haben? Oder ja, Im Glas? Ja, ich nehme die Pulle, na klar. Aber okay. kipp mal voll den. Ich Rico ist ausgebildeter Eingießer, deswegen macht der das immer. Ich hab's nicht so doof. Dann schön Schaumier oder was? Schaumier hier. Ja, wir warten kurz. Er klebt jetzt hier überall. So. Ja, wir haben ja hier auch nichts. Wir sitzen ja hier einfach auf der Wiese. Wir, hier, wir haben irgendwo auf der Wiese haben wir hier so einen Schuppen gebaut und das ist jetzt unser Tonstudio. Deswegen so, haben wir ja hier leider nichts. Oh, Moment. Wie soll ich denn das dann auch anfassen, wenn das so voll geklebt ist? ja. Yeah. Der macht sich ja keine Gedanken, lang. Immer. Deswegen ja die Untersatz haben. Joybräu. Jetzt hol die hier runter. <lacht> jetzt. Spaß beiseite. Bei den Lappen, ja. Ernst, komm her. Danke. Ja, was? Wolltest du jetzt gerade den Lappen haben? Mann. Ich, ja. ich wollte hier noch ein bisschen mehr, aber wenn dir das reicht Ja, mir reicht es. Hä? Die die hier. Das muss nicht werden. Das eine Krone. So. Die war ja schon vorher da. Nee. Ja, du willst bloß noch trinken davon. Guck dir das doch mal an. Nee. Ja, ja doch. Schmeckt bestimmt total teuer. Ja, ist dran hier offen, ne? So. Ist schon... Naja. <lacht> was ist das? Ist das ein Schwarzbier oder was? ist. sieht das aus? Ja, so ein schwarzes. Sieht aus wie ein Schwarzbier. Und das riecht wie ähm, Bernstein. Ja, wie eine Mischung zwischen Bernstein und Lebkuchen Schwarz. Was Lebkuchen Und Irgendwie was von Lebkuchen. Dann kriege ich hier Früchte. <lacht> Ach wirklich blumig. Ach, blumig. Was ist denn das ist die schwarze Blume. Das Rosenpilz da so jetzt wieder. Wie ja. <lacht> das müssen wir, wir denn aussehen? Das müssen wir jetzt gut achten Ja, ich ich bin da zwiegespalten. Naja, so kann ich jetzt nicht. Also fünf Punkte gibt es. Ich würde äh, zwei oder drei geben. Ja, zwei ist es schon. Nicht drei ist ist mir zu verlieren. Gaumen Liebe oder Gaumenhiebe? Hiebe? Prost. Prost. Oh, warte. Oh, ui, Junge. Oh. Was ist denn das Oh nö. Oh ne. Ich will sagen, das ist abgelaufen. Ja. Absolut, Alter. Oh, nee, Alter. Oh, ja. So lecker, das ist du ich hab doch nicht mal ein Stück getrunken, ich hab mir den Schaum hier ab. Vielleicht schmeckt das ja auch. Vielleicht soll das so schmecken, Mann. Oh ne, komm, hör auf. Wieso okay. denn? Ja. Oh ne, das war bloß der Schaum, ne. Probier doch mal richtig. Ich mag nicht. <lacht> hör auf jetzt hier. Trink du doch. Ich hab doch einen Schluck, genau. Ja, dann trink mal noch einen Schluck. Nee, ich will nicht mehr. <lacht> Gut, also ich würde sagen, ähm, wir werden äh, dann mal uns ein Aktuelles holen. Ah, Gibt es das noch? Ja. Wiss ich nicht. Das wird wohl wirklich abgelaufen sein. Also, das ist ja abgelaufen, aber... Äh. <lacht> das ist ein MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum. vielleicht ist das ja noch gut. Oh nee, Alter. das oh. ist als wenn stimmt hier da. Irgendwie. Das oh. oh. dauert nee. auch so lange, bis um es weggefallen. weg ist halt. Na ja, was tut man nicht, alle. das ist schon eine Geschmacksexplosion, das ist der Mund. Mann, ey. Nee. <lacht> okay. Oh äh. nee. Oh. Wenn <lacht> wenn man, das geht gar nicht. Mehr. <lacht> wenn wir dazu noch mal irgendwie eine Muße haben, oh. äh. Ich, oh, be ich bestelle das jetzt ja normal. Das, das kann ist, ja nicht sein, das, das kann man so nicht stehen lassen. Das hier. ist wie Gulli in der Fresse, Alter, das, das Ach, kannst du nicht, kann ich ja gleich aus dem Gulli saufen, wirklich, Alter. da gibt ihr Stroh äh, mit viel draußen, da die ich Scheiße. Ich bestelle jetzt ja. normal, dann machen wir den. Ja, also wirklich bestelle normal. nochmal, das ist sehr edel, das geht ja Boah, <lacht> <lacht> Da könnte man gleich weg hier. Williams -Bier. <lacht> Ohne Scheiß, Alter, das setze ich gar nicht. Also jetzt ehrlich, das kann nicht an dem Ich denke wirklich, dass das äh, abgelaufen ist und es Wahrscheinlich hat es auch so extrem gefummt. Das, äh, da sind die Gärstoffe richtig rausgeknallt. <lacht> <lacht> Boah, nee, das kannst du nicht, das hier ja nicht. Nee, alles ist ja brutal. Wie also bestellen wir jetzt noch eine Polle hier. Ah, ja. und dann, dann... machen wir einen zweiten Teil davon. Wo bestell ich denn so weit? Füllen wir den Rest aus. Wie viele Punkte? Ja, sieben. Und das ist bei Blech? Ja. Naja, aber... Wir werden ja noch mal so Tests machen. Oh, toll also äh... <lacht> sich schon wieder eingekackt hier. Notizen... Äh, also das können wir so, so nicht stehen lassen. Ah, wir werden sehen. Also Test Teil 1. Wir können auf jeden Fall den Weg noch mal zu saufen. Ja, definitiv. Also, das können wir wirklich so nicht stehen lassen. Den Rest trinken wir jetzt natürlich aus, nachdem wir die Kamera ausgemacht haben. Das ist ja klar. Ja, na klar. Hm. Tipps zum nächsten Video. Ja, gibt uns mal Tipps oder sowas. Ja. Schreibt doch mal unter, welches euer Lieblingsbier ist. Dann werden wir es mal testen. Das wäre das wär auf jeden Fall super. Ja. Ansonsten äh, muss ich sagen, Ansonsten ja. also muss ich sagen, wir ziehen uns hier für euch den letzten <lacht> drin. Abonniert den Kanal. Liken, teilen. Shop checken. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bevor oh. jetzt ein kurzer Reparation. Wenn sich die Leber dann wiederholt hat. Ja, ja. ja ein, bisschen hat, ein bisschen hat sie gezuckt so hier. Ja, meine ist ich schon meine angeschlagen. Ey, die braucht jetzt Wasser oder. <lacht> Um sich wieder zu rehabilitieren. Zum so Rinia ja holen. Oh, macht's gut. Bis demnächst.